»Also, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen«, erklärte jemand, wichtig Herrn Ballaban. »Interessant«, sagte Herr Balaban, »bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich nicht Kaffee trinken.« Musik